Willkommen bei Ihrer Sendung Afro-Diaspora Star Life TV. Heute geht es um Kultur. Deshalb treffen wir uns mit anderen Sternen der afrikanischen Diaspora. Es geht um Frau Donata Baumesser. Hallo, Donata. Ja, hi. Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's super. Erstmal, wer ist äh, Donata Baumesser? Ähm, ja. ja, ich bin Donata Baumesser. Liebe ja. ähm, lebe hier in Deutschland seit, äh, ich glaube, 5, über 25 Jahre. Also ich wow. lebe schon lange in Deutschland. Wow. Ähm, ich bin selbstständig, ich bin aber auch Angestellte, mhm. äh, habe einen Sohn, ähm, ja. Schön. Also ich weiß, Sie sind Veranstalterin, also Sie veranstalten Miss Kenya. Mhm. Warum Miss Kenya überhaupt? Wir ähm, sind in Deutschland und warum haben Sie gesagt, okay, machen wir Miss Kenya hier in Deutschland? Ähm, ja, also die Idee zu Miss Kenya ist so gestanden. Ähm, eigentlich mit den damaligen äh, diese Beauty-Shows, die immer im Fernsehen liefen. Mhm. Ich glaube damals war, ähm, wie ist das, Germany's Next Top Model. Genau, okay. das war irgendwie ähm, teilweise so eine Inspiration dazu, das zu machen, mhm. weil ich ähm, viele Freunde habe die sich diese Sendung angeguckt haben und sich das auch immer irgendwie teilweise gewünscht, daran mal teilzunehmen. Mhm. Und ähm, es war halt schwierig für ähm, Frauen oder Mädchen aus unserer Community, genau. an diese Show teil teilzunehmen. Ja. Da wurden meistens vielleicht höchstens einer oder zwei oder anfangs gar nicht. Ja. Erst Jahre später wurde dann unter anderem Sarah Nuru, die auch nun jetzt Black war, mit aufgenommen. Und es wurde dann mehr und mehr. Damals ich Wir weiß. kaum, genau. Ja. Und deswegen dachte ich, ähm, warum soll ich denn ähm eine eigene Plattform zu äh, gründen, mhm. wo wir unsere Mädchen auch halt äh, zeigen können. Ne? Ja. Wo unsere Mädchen sich auch eben zeigen können. Kommen Sie die, die Mädchen aus Kenia oder das ist nur für Kenia? Es ist nur Miss Kenia und okay. ich muss dazu sagen, es fing als Miss Ist Afrika an. Ach, schön. Aber ähm, das hieß, ähm, das heißt nur Mädchen aus Ostafrika könnten daran teilnehmen, ähm, die dann auch aus Deutschland kamen, überwiegend aus Hamburg. Ähm, aber dafür hatten sich zu wenige ähm, aus Ostafrika beworben. Wir hatten über 90 Prozent der Mädchen waren aus Kenia. Deswegen hatte ich dann, äh, mich dazu entschieden, das nächste, die nächste Show dann eben ja. Miss Kenia Germany zu nennen, ja. weil eben ähm, viel mehr Bewerber aus Kenia kamen als aus den anderen Ländern. Ja, schön. Ich finde das interessant. <lacht> also für die Veranstaltung. Gibt es Schwierigkeiten, auch vor allem hier in der Diaspora, das zu organisieren überhaupt? Oder haben Sie immer ne, das war ganz einfach? Die, ähm, die Veranstaltung oder wie war es? Also es, es ist schwierig. Also damals war es schwierig, mhm. ähm, weil man ähm, also, Defense, also die Fans, also Sponsoren suche. Es gestaltet sich schwierig und ähm, ja, man musste gucken, dass man das selber irgendwie auf seine eigene Tasche irgendwie stemmt. Ja, ne? ja genau. genau. Apropos Finanzierung wollte ich auch hinausgehen. Äh, ist das, haben Sie immer Sponsoren gefunden oder das war auch schwierig, Sponsoren zu finden? Das war damals definitiv schwierig, Sponsoren zu, zu finden. Heute finde ich, ist das ein bisschen einfacher schon, ne? weil ja, ähm, ähm, ja weil, wir, weil wir jetzt viel mehr im Vordergrund rücken. Mhm. Äh, uns mehr zeigen, ähm, die ganzen Sponsoren auch äh, uns sehen, wissen, was wir ähm, also tun. Also, wir sind einfach mehr Präsenz jetzt. Gut. Ja. Nicht so wie damals. Damals ja. waren wir so, war vieles ähm, underground, ja. Sind Sie nur Sponsoren aus Deutschland? Sind deutsche Sponsoren oder auch nur Afro- oder afrikanische Sponsoren? Sind dabei? Ähm, die Sponsoren sind. Ähm, Überwiegend oder hauptsächlich immer Firmen, ähm, Businesses, die immer auch irgendwie in Afrika eine Verbindung haben. Ne, die müssen ja auch irgendwie schon davon mhm. irgendwie profitieren. Ne? Ja. Und wie lange machen Sie diese Veranstaltung schon? Wie lange? Wie lange, ja. lange gibt es Miss Kenya, <lacht> würde ich so sagen? Das erste, die erste Show haben wir 2008 gemacht. Eben als äh, Miss East Africa. Ja. Und dann ähm, Jahre später hat sich dann eben das so Miss Kenia ähm, umgewandelt. Genau. Und ähm, ja, so Weiß es, Wie viele Leute nehmen so teil an dieser Veranstaltung Miss Kenia? Ungefähr äh, so was Von zehn bis 20 also die meisten wo ich hatte war die meisten wo ich die meisten Teilnehmer hatte war 20 also die höchste Teilnehmerzahl die ich hatte war 20 und ähm, ich habe dann selber auch irgendwann gesagt nee 20 das ist viel zu viel schaffe ich nicht mhm. <lacht> äh, weil ähm, so eine Rolle Mädchen oder so ja. viele Mädchen irgendwie ähm, ja. zu managen zu coachen ist mhm. schon schwierig wie viele Zuschauer, also wenn Sie das organisieren ungefähr, wie viele ja, Leute, die da kommen, kommen genau, um das zu, anzuschauen? Ähm, ja, zwischen 300 bis 600. Oh, das ist schon groß. Ja, ja. Ja. Meistens Miss, ne, Einführungszeichen, sie immer kontrovers diskutiert. Was halten Sie davon? Das hat sich geändert, finde ich. Ne? Damals war wirklich, ja, wenn du um eine Misswahl teilzunehmen, musst du irgendwelche bestimmte Körpermassen haben. Ne? Du darfst nicht so große Brüste, nicht so großen Po, du musst schlank, du musst eine bestimmte Größe haben. Du darfst nicht verheiratet sein, du darfst kein Kind haben. So, Das hat sich ja jetzt mit all der Zeit verändert. Also wir haben Mädchen, die... Ne? nicht besonders schlank sind. Ja. Ne? Wir haben ähm, unterschiedliche Körpergrößen. Egal ob du klein, groß, egal ob du Kind hast, ja. kannst du mit bei, äh, mhm. bei Miss Kenya Germany äh, mitmachen. Und, ähm, und ich glaube auch, sogar bei, bei der Miss Germany selbst, da wurden auch schon die, mhm. die Bedingungen geändert. Das ja, ist ja. auch nicht mehr so, dass du da jetzt nur äh, teilnehmen kannst. Wenn ich du weiß, du... dass auch bei Deutschen es gibt auch Miss Missgrube, Probe für die Leute die haben Ja genau, es gibt ja jetzt ja, aber bei uns es ist es immer so egal ja, welche Kopfhörer du hast so darfst ja. Bei Messi ja Germany auf jeden Fall. <lacht> ja, schön. Ich war auch letztes Jahr dabei, das war echt super. Yeah. Ich habe auch viele Frauen gesehen, sie waren Schön populär, nicht nur sehr ja. viele Formen, wie man schön immer so in den Medien ja. mal ansieht. Aber das ist schon ja, Aber genau große, das große meine große große ich, ja, mit dieser Plattform wie Miss Kenya Germany ja. oder Miss Ghana, Miss Nigeria, da ja, ja. können wir uns wirklich so zeigen, wie ähm, wir auch sind. Ne? Mhm. Es ist offener überhaupt. Ja, es, ja. ja. Mhm. schön. Welchen Nutzen hat diese Veranstaltung für uns als... Dass Frauen ähm, erstmal und auch als, ja, es ist, ähm, als Afrikaner. Es ist es mal selbstbewusst, weil es kommen viele Mädchen am Anfang, mhm. die noch mal sehr schüchtern sind. Ne? Ja. Aber wenn sie denn bei so einem Miss ja, mit Germany, die lernen ja. sie auch, sich selbst zu vertrauen. Mhm. Ähm, die lernen ja auch mit anderen Charakteren, also als Gruppe. Ja. Da kommen ja viele Mädchen, jeder mit seinen einzelnen ähm, Persönlichkeiten. Persönlichkeiten, ja. genau. Und ähm, die lernen untereinander viel, finde ich. Und ja. ähm, weil ja. hier in Deutschland sind die ja meistens entweder wohnt die alleine oder die kommen von irgendeinem Dorf. Und äh, wenn man dann immer so zu Miss hat, ja, diese ganze Gruppengemeinschaft oder die Mädchengemeinschaft, mhm. das ist dann immer schon so ein Stück, ähm, ja, ein Stück Heimat auch, finde ich. Das ist ne? schön. Ich finde ja. das nicht nur da, sondern auch, auch unter uns Afrikaner auch schön wie eine. Verbindung ne? yeah. typ abzubauen ne? zwischen Osten und auch Westen, genau. ne? dass wir oder Süden. Genau. Wenn alle teilnehmen dürfen, natürlich, Sie haben auch das schon gesagt, ja. dass sie mehr ne, unter uns auch, ja. auch weitergeht, oder? oder ja, ja, doch, doch, finde ich auch. Und mh, ich stelle mir manchmal vor oder ich frage mich mal, wäre ich jetzt eigentlich nicht in Deutschland? Hm. Hätte ich ähm, so Möglichkeiten nie gehabt, irgendwie mit der nigerianischen Kultur, mit der ghanesischen Kultur oder mit der Kultur aus Togo? Ja. Ähm, also kennenzulernen. Ne? Das genau. war mir nur möglich, nur hier in Deutschland. Und ja. zwar durch solche Veranstaltungen wie eben ähm, Miss Kenya, Miss Nigeria, Miss Ghana oder Miss Togo. Oder Miss Togo. Ähm, ja, ich bin noch mal überlegen, weil ja. jetzt gerade dieses Jahr habe ich ganz viele Sachen, die ich noch irgendwie erledigen muss oder machen muss oder ja. auch gerne mache. Ja. Und ähm, ich denke, es wird ein bisschen zu kurz kommen. Also ich schaffe ja. es nicht. Ich würde auf jeden Fall vielleicht eine so ein zusammenkommen, so ein Get Together, aber nicht. Ja, ähm, so. Dass ich ein Jahr das erstmal ein bisschen ähm, ja. aussetze und dann nächstes Jahr wieder. Ja. Genau. Ja, immerhin, das ist immer neue Projekte. Und apropos, ja. wann, Sie, haben Sie auch ne, für andere Projekte in der Zukunft? Nee, nee? ich habe ja drei gro große Projekte oder meine Babys, so Miss Kenya habe ich und ja. dann habe ich noch Afro Genau, und das sind so die Projekte, wo ich eigentlich immer damit zu tun habe. Und ähm, noch mehr dazu möchte ich eigentlich noch nicht. nicht. <lacht> Aber wenn dann, dann werden wir auch noch mal drüber sprechen, finde Ja, ich, oder? Genau. Ja. Und ich mache ja auch noch andere Veranstaltungen, ne? Ja? Genau, Food-Festival mache ich jetzt auch, ähm, ja. Und Konzerte, mhm. genau, machen wir auch ab und zu. Ja. Ich glaube, das war echt. Oh. Sie sind nicht nur Veranstalterin, sondern auch Unternehmerin. Sie haben auch gerade gesagt, Sie haben auch Afrochic gegründet. Und was ist Afrochic? Ähm, Afrochic ist ein Online-Shop, wo man ähm, afrikanische Modemarken kaufen kann. Ja. Und ähm, ich bin total happy. Dann haben wir nämlich auch einen physikalischen Store in oh der schön. Hamburger Meile. Kommen also gerne vorbei. Ja, unbedingt. Okay. <lacht> wir schreiben auch alle Adressen da unten und verlinken das auch. Ja, genau. Und was gibt es Moment? Ja, was ich verkaufe, also Klamotten, Accessoires ja. bis jetzt. Aber es kommen noch Schuhe, wenn noch kommen. Ja, alles was man so... Äh, zum Beispiel, was Sie gerade auch anhaben, Ober, Oberteil oder was anderes? Ja, die haben wir leider jetzt nicht mehr, aber ja, ja aber das gab es auch. Überraschungen. Also, kommen mhm. einfach vorbei. afro Schicke an der Hamburger Main haben Sie gesagt. Hamburger, Straße, Hamburger Straße. Haben Sie eine Schlusswort? Also, ja, Schlusswort oder Ratschläge für die jungen afrikanischen äh, ähm. Afro in, in der Diaspora? Nee, was, was ich denen raten würde, mhm. ist es ähm, an sich zu glauben ja. und auf jeden Fall, wenn sie sich was vorgenommen haben, mhm. unbedingt dranbleiben, mhm. nicht so schnell aufgeben. Ja. Auch wenn es manchmal äh, total schwierig äh, wird, auf jeden Fall immer dranbleiben. Mhm. Irgendwann ja. wird sich das lohnen. Auf jeden Fall. Genau. Dankeschön. <lacht> das war mir echt eine Freude, ihn bei uns zu haben. Und ja, danke, dass Sie uns während der gesamten Sendung begleiten haben. Wir sehen uns nächstes Mal, um eine andere Stern der afrikanischen Diaspora zu entdecken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.